Salut, salut. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute gibt es ein Video über den Teilungsartikel, also l'article partitif. Der Teilungsartikel drückt eine unbestimmte Menge vom Ganzen aus und steht vor unzählbaren Mengen oder vor Mengen, die nicht klar definiert sind. Zur Bildung. Er wird gebildet aus der Präposition de, also von und dem bestimmten Artikel le, maskulinum singular, la, femininum singular und le, maskulinum und femininum plural. Zu der männlichen Einzahlbildung de triebt auf le, Beide verschmelzen zu du. Exemple. Nous préparons du riz. Das heißt ja le riz. Und deswegen haben wir du riz. Es ist männlich Einzahl. Und man kann den Reis nicht zählen. Man kann nicht sagen ein Reis, zwei Reise, un riz, deux riz oder trois riz. Das geht im Französischen sowie im Deutschen nicht. Ja. Und im Deutschen steht kein Artikel vor dem Nomen. Wir sagen, wir reiten Reis zu. Zu der weiblichen Einzahlbildung. De trifft auf la. Beide verschmelzen aber nicht. Ja. Es ergibt de la. Exemple, tu prends de la farine und es heißt la farine, also weiblich Einzahl, deswegen de la farine. Und hier genauso, wir können das Mehl nicht zählen, wir können nicht sagen, une farine, deux farines, trois farines. Und ähm, im Deutschen steht auch wieder kein Artikel vor dem Nomen Mehl. Zu der Bildung in der Mehrzahl, De trifft auf lait und beide verschmelzen zu De. Exemple, je cuisine des poivrons. Ja, dieses der ist aber der gleiche Begleiter wie der unbestimmte Artikel in der Mehrzahl. Da sagt man auch der, da würde man jetzt auch sagen, der Poivron, ja. Und hier ist es sogar so, dass wir die Paprikas zählen können. Wir können sagen, un Poivron, deux Poivrons, trois Poivrons, ja, wir können die Paprikas zählen. Aber das ist nicht immer so. Zum Beispiel, beim Spinat, ja. Man kann sagen, des épinards, aber man kann nicht sagen, ein épinard, deux épinards, trois épinards. Höchstens kann man sagen, 30 Gramm d'épinards. Das geht, zum Beispiel. Achtung, wenn de auf L' trifft, dann ergibt das de L', egal ob Maskulinum oder Femininum Singular. Exemple: Il nous faut de Laies. Also, wir sagen deux weil Ei mit einem Vokal anfängt, ja, mit A anfängt, oder j'achette de l'huile, und hier auch wieder L-Apostrophe, weil huile mit einem stummen H anfängt. Der Teilungsartikel wird nicht nur für Lebensmittel angewendet, man benutzt ihn auch für Gegenstände, die man nicht essen kann, oder für abstrakte Begriffe. Exemple, il y a de l'or dans cette mine, es gibt Gold in dieser Mine, also, die Menge Gold, die es hier gibt, ist unklar. Ja, es ist äh, Diese Menge ist nicht klar definiert. Wir wissen nicht, ob wir 50 Kilo oder 500 Gramm Gold in dieser Mine haben. Und deswegen greifen wir zum Teilungsartikel hier, also de l' Apostrophe. Oder wenn man sagt, Il faut du courage pour créer sa propre entreprise. Hier genauso ist die Menge Mut nicht bestimmt. Ja, Aus diesem Grunde, Nehmen wir auch wieder den Teilungsartikel du. So, meine Lieben, das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann pouce bleu, daumen hoch. Und euh, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de la commenter, de la partager et surtout de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous, bisous. Mouah.